Hallo und Willkommen zurück zu Play der Wind Waker HD. Im letzten Part haben wir ein paar Herzteile gesammelt. Ja, einige. Ich glaube fünf Stück waren es. Und ähm, Heute wollen wir eine quest machen. Und zwar die mit den ähm, Bäumen von den Crocs. Und dafür müssen wir hier, weil wir schon in Tantopia sind, haben wir gedacht, ey, machen wir das hier direkt schon mal. Denn wir müssen hier in Tantopia oder... Oder bei Tantopia muss man halt jetzt ähm, sich Wasser holen. Tantopisches Wasser. Um hier dann weiterzumachen. So, weg mit dir. Schneiden wir uns erstmal... Äh, was nehme ich denn hier? So, und... Eine Flasche. So, sollte passen. Denn wir müssen jetzt mit dem tantopischen Wasser, was wir uns jetzt hier in der Quelle holen können... Beim Deko-Baum, damit können wir ähm, zu den verschiedenen Crocs gehen und ich bin leider runtergefallen, toll. Ähm, damit können wir zu den Crocs gehen und dort verschiedene ähm, die Bäume da äh, mit dem anatomischen Wasser begießen, damit die dort ähm, wachsen. Und was ich ganz angenehm finde, es gibt auch hier eine ganz kleine Änderung für das Wii U-Remake, was die Quest ein bisschen angenehmer macht. Und zwar, das werdet ihr jetzt gleich sehen. Als ob schon wieder. Okay, ich habe außerdem nochmal A gedrückt. Das hätte ich vielleicht lassen sollen. Okay, noch mal Ich weiß auch nicht, ob ich die Quest in einem Part packen werde. Mal schauen, wie lange der Part wird. Aber in der Theorie müsste der Part alleine schon wegen gewissen. Umständen maximal eine halbe Stunde dauern. Etwa. Ich überlege, ich überlege echt, ob ich das dann komplett mache. Das werde ich aber dann bei Zeiten überlegen. So, und wir müssen jetzt hier Tantopis Wasser in die Flasche füllen. Äh, du kannst auch verwenden, wie du willst. Das ist toll. Allerdings verpufft seine Wirkung, sobald es sich länger als 30 Minuten außerhalb von Tantopia befindet. Ja. Und das ist die Sache. Aus. Okay, die Zeit dreht jetzt schon runter, obwohl es noch, noch in Tantopia ist. Okay. Ja, ähm, wir haben 30 Minuten Zeit, um die zu begießen. Die Bäume. Im ähm, Wind -Wake original hat man nur 20 Minuten, hält diese Wirkung an. Und das ist sehr blöd. Da bin ich eigentlich recht froh, dass es das hier in der View-Version gibt. Ich warte ein bisschen Kram und... ähm. Okay, im Menü passiert nichts. Ähm. Ich muss... Wohin muss ich denn hier? Wohin muss ich? Ich muss zur Rockies Land, was? Das ist doch das Niemandsland. Oder war ich ja jetzt war mit unserer an mit unserem Anwesen? Ähm, ich muss zur Flugfelsinsel Warum auch immer? Was auf meiner Liste falsch aufgeschrieben ist? Anscheinend ist es einfach eine andere Bezeichnung. Es gibt, glaube ich, für ein paar Inseln eine andere Bezeichnung im im in der Gamecube. version Bin mir nicht ganz sicher. Aber es ist die Flugfelsinsel gemeint. Die bei mir komischerweise Pl Plateauklippeninsel auch heißt. Warum auch immer. Und die ist da. Ich muss in die Richtung. So. Dann. So, da ist das, da ist der Krog, den sehen wir schon. Hier waren wir ja auch schon mal vor einigen Parts von der Schatzkarte. Und das sollte an sich kein Problem sein, weil wir das ja alles schon mal gemacht haben. Das hätte man halt perfekt verbinden können mit ähm, der Mission, aber ja, ich war halt auf der Schatzkartensuche und ich wollte es dann auch erstmal komplett abschließen. Ich hoffe, man kann das verstehen. Na komm schon. Also eine halbe Stunde sollte eigentlich ausreichen oder 30 Minuten, wie man es so sagen will, sollte alles kein Problem sein. Um die, es sind glaube ich 8 Crocs, müssen müssen wir besuchen und ähm, ganz wichtig, wir müssen auch noch ganz ganz klar, ähm ich brauche erstmal Mana gleich, ähm, wir müssen ganz ganz klar die Crocs noch ähm Komm, was hier. Wir müssen ganz ganz klar die crocs noch äh, fotografieren. Die sind ja jetzt überall verteilt. Das ist das Problem. So. Ja, komm her. Warum krieg ich den jetzt nicht gekillt? Muss ich vielleicht die anderen killen? Ich wüsste zwar nicht, warum das so sein sollte. Aber hier war das Ding, was hier rauskommt. So. Und rauch mit dir, Link. An sich keine schwere Aufgabe. Ach, ich hatte gedacht, dass mein Degoblatt auf R, auf, auf X ist. Weil ich das meistens so habe, aber ich hab das ein bisschen anders gelegt. So, Mana reicht auch bei weitem aus. Man braucht nur ganz, ganz kleine Stückchen. Ich denke mal, findet auch genug. Oder? Hm, nee. So, ähm. Und hier war schon ein Foto, das passt. Ey. Lang nicht mehr gesehen, werter Freund, wie es dir ergangen ist? Was? Die topischen Bäume, die meine Frau gefunden haben, sind auch verdorrt? Das hatte ich befürchtet, wie du sehen kannst, ist es meinem Baum auch nicht besser ergangen. Am Anfang wollte ich ja nicht so recht glauben, aber nun scheint es wahrscheinlicher, dass auch hinter dieser Sache jener Garten steckt, nicht wahr? Jedenfalls steht eines fest, dieser Baum ist nur noch mit Hilfe von Tantopischem Wasser zu retten. Werter Freund, bitte bring mit mir Wasser aus dem Wald Tantopias und beträufle damit diesen Tantopischen Baum. Ich bitte dich wirklich inständig. Ja, das haben wir schon. Hier. Ja. Yay. Ich danke dir, werter Freund, es gibt noch sieben Freunde in Not. Wenn du alle ihre Bäume mit diesem Wasser beträufeln, können sie, sie sicherlich von dem Verdorren bewahren. Das antropische Wasser, das du bei dir trägst, wird zu normalem Wasser, ja. Ähm. Geh auf zum nächsten. Und dafür müssen wir zur Haifischinsel. Das ist aber sinnvoller, wenn wir hier einfach den Kanon des Sturms nehmen. Weil wir dann... Sind wir denn? Wo sind wir denn genau hier? Sind wir nicht hier sogar schon richtig? Ne, die Haifischinsel ist, glaube ich, die liegt, glaube ich, westlich, oder? Das muss ich jetzt gleich mal nachschauen. Aber eine halbe Stunde sollte auf jeden Fall ausreichen für alles. So, okay, die liegt ganz, ganz klar in die Richtung. Ich glaube, die, die Crocs sind... Also manche Crocs haben wir gesehen, die sind echt schwer zu erreichen, aber... Die meisten sind dann doch. Die sind. Die kann man gut erreichen, weil man einfach nur auf die Insel rauf muss und keinen komischen Kram machen muss. Ich meine, wir haben ja schon einige Crocs gesehen, wenn nicht sogar vielleicht alle. Also sollte das kein Problem sein. Und uns fehlt übrigens auch in Tantopia nur noch die Crocs. Wow, ist das ein 5-Stats auf einmal. Ähm. Okay, hier können wir auch noch irgendwas machen. Ich gucke mal ganz kurz nach, ähm, ob es hier auf der Haifischinsel noch ein Herzteil gibt. Nein, es soll hier kein Herzteil geben. Hm. Egal, sagst du dasselbe? Ja, er sagt dasselbe. Okay. Dann mache ich erstmal von dir ein Foto, mein Freund. Sorry, das muss aber sein. So. Dann kriegst du jetzt noch ein bisschen was. Wasser ab. Yay. Nur noch sechs Stück. Ähm, jetzt brauche ich auf jeden Fall. Warte. Was brauche ich denn jetzt hier? Ich brauche, denke ich, die hier und dann. Pfeile. Ich denke mal, dass ich hier einfach draufstellen muss und schwer sein muss was macht das aus so komm schon Okay, das muss aus irgendeinem grund aktiviert werden das sieht halt so aus hier ist ein schalter muss man da alles drücken ist das so eine Art Insel, wo man einfach zeigen muss, ey, kriegt hier kriegt ihr irgendwas Geiles, wenn ihr alle Sachen habt? Aha, der Windsturm hat irgendwie was ausgelöst oder was? Hm, gehen wir mal rein. Ich wüsste zwar jetzt nicht, was hier sein soll, aber okay. Gegner. So, komm weg mit dir. Bam. Hm. ist einfach wahrscheinlich nur Gegner niederhauen das ist an sich gar nicht schwer so Moblin ist auch nicht allzu schwer ohne Schattengarde. so so das soll auch kein Problem sein komm schon Geht weg Wann hört ihr auf? Dann, dann. Aber es kommen immer stärkere Gegner. Au, das hat wehgetan. Warum hat. Ja, okay. Mach ich halt ganz normal. So, weg mit dir. Ihr habt ihr keine Chance, ihr macht kaum Schaden. Au! Ich konnte ja den zuschlagen. Oh, warte, hier ist ein Pyromagus. Den muss ich dringend schlagen, weil sonst. der immer neue Gegner spawnt, glaube ich. Oh. Bam. Reingeschlitzt. Weg mit dir. Bam. Und wieder kaputt. Oh, ja, es dauert echt lange gerade. Okay, ich glaube, es war jetzt gleich alles. Hier ist nämlich viel zu viel Kram, der schon rumliegt. Kommen wir fast, ob das hier unendlich Gegner ähm, sind. Ach oh, komm schon, lass das. Dann weg mit dir oh mein gott hey leute ich mache jetzt von den fotos ich das klappt nicht komm schon ich komm, ich komme nicht ran an die schade Oh. Au. Ja, es geht einiges an Zeit verloren. Das klappt auch nicht. Ja, das Problem ist. Ja, wann kommt denn da mal ein Schlag? So. Das kann man hier mal zumindest hoffen, dass die den irgendwie killen. Mit ganz viel Pech. So. Das sollte aber jetzt der finale Feind, die finalen Feinde sein. Bam. So, jetzt seid ihr eigentlich nur noch blöde äh, Gegner. Au, Alter, die machen richtig Schaden rein. Damit komme ich jetzt erst hier rein, wo ich schon viele Herzen habe. Aber andererseits hat man hier auch eigentlich viele Herzen. Ich weiß nicht, was es hier gibt. Ich hoffe jetzt einfach mal nicht, dass es allzu lange gedauert hat. 200 Rubine, okay. Komm, sag mir das hier... Oh, hier ist gar kein Mana. Ich gebe gar kein Mana, was soll die Scheiße? Okay, ähm, wie viel... Okay, ja, das geht noch. Das sollte noch auf jeden Fall drin sein. Aber wofür ist der Würfel schon? Da kommt man wahrscheinlich irgendwie. Ach, da gibt es nur Geld wahrscheinlich, okay. Dann gehen wir jetzt weiter. Da gab es nur ein bisschen Geld. Schade. Aber ich hatte auch ehrlich gesagt. Da kommen gern Bordlink. Ähm. Wusste nicht genau, was ich machen soll. So. Jetzt müssen wir. Jetzt haben wir es wieder recht einfach, muss man sagen. Dum -dum. Weil wir jetzt zur äh, nach ich äh, können. Das ist ja recht einfach. Ich weiß noch nicht genau, wo man den findet. Ich weiß es nicht genau. Ich weiß nur, dass es hier noch irgendwo ein Herzteil gibt. Das ist auch so die Sache, das ist ein bisschen blöd. Ich weiß aber nicht genau, wo ich das kriege. Eins gibt es hier noch, irgendwo. In irgendeiner kleinen Höhle. Da ist der Deku, fliegende Händler. Ich versuche mal von hier aus irgendwie hinzukommen. Oh, da ist, kann da sein? Ich frage jetzt, wo kommt man jetzt hier hoch? Das ist echt ein bisschen blöd. Ich glaube, ich gehe nochmal zum neuen König. Und gucke, ob ich vielleicht eine bessere Stelle finde. Hm. Hier ist es echt ein bisschen kacke. Äh. Ja, was macht man hier? Oh man, oh, man kommt hier sogar. Ach, man kommt hier einfach drauf. Ja, okay, dann werde ich mir wahrscheinlich jetzt auch noch hier das Herzteil holen. Sollte dann auch kein Problem sein. Ich weiß nur nicht, ob ich das von hier vielleicht erreichen kann. Könnte ja sein. So, 20 Minuten haben wir noch für fünf weitere Bäume. Von der von der von der Quote her sind wir eigentlich recht gut unterwegs. So, ähm. jetzt brauche ich Wind in die Richtung. Dum, dum. Ja nach Nordwest. Oh, ah, ah, ich habe kein Mana. Hab ich? Halt das mal, halt das die Mana auf. Ich glaube nicht. Okay, Leute, dann wird es dieses ähm, Herzteil später geben. Solange ich keine Mane habe, bringt es mir leider nichts. Okay, ähm, dann müssen wir jetzt zur Nadelfelsinsel. Das heißt, einfach nur ein bisschen weiter segeln. Ich muss nur gerade mal gucken. So, ich muss noch ein bisschen so. Irgendwie in die Richtung muss ich. Da ist sie, glaube ich, die, die Nadelfelsinsel. Irgendwo da muss jetzt... ähm oh. so, ich habe ne, hab die andere Flasche noch in der Hand. Oh, fuck Leute. Hm, ich habe vergessen, den da zu fotografieren. Das war dumm. Beinahe vergessen. Hätte ich mich schon schwer darüber aufgelegt, dass ich ihn nicht habe. Und ihn einfach vergessen habe. Ach ja. Aber wie gesagt, die Zeit sollte ausreichen. Dann können wir eigentlich auch am Ende der Quest dann direkt nach Zantopia gehen und die Bilder abgeben. Ist eigentlich recht sinnvoll dann. Wenn wir so viel kombinieren können. So. Hallo? Na ja, komm schon. So. Komm her, roter Leuenkönig. Ich weiß, dass ich, ähm... Glaube ich, einen anderen Croc, den habe ich noch fotografiert, den ich brauche. Das ist es aber auch gewesen. Es müssten... Sechs Crocs sein. Die ich, äh, die ich noch nicht fotografiert hatte, beziehungsweise noch nicht abgegeben habe. Aber es geht ja eigentlich. Das ist kein allzu großes Problem, muss man sagen. Ich glaube, ich kann sogar zwei Parts aus dieser Tantopischen Wasser-Sache machen. der Part dann recht lang wird. So, gleich sind wir da. Oh, hier ist ein Schatz. Ein Schatz bei der Nadelfelsinsel. Was ist hier? Ist hier Geld? Was ist denn hier? Kann hier ist hier ein Herzteil? Ähm. Ja, aber nicht in dem Ding. Das war Rubine. Das ist perfekt, weil ihr, ihr wisst ja, ich brauche viel Geld noch. Oh, und ich habe schon wieder keine Puttbruchfrucht. Ich habe schon wieder keine Puttbruchfrucht. So, nein. Oh, warte. Den Schleim kann ich immer noch gebrauchen. Das wisst ihr ja. Hä? Hallo? Okay, dann geht mir halt nichts. Aber warte, von dir kann ich auch noch was gebrauchen. Hallo? Dann eben nicht, weil ich brauche von den Vögeln ja noch die Goldfedern noch drei Stück. Also, da komme ich noch nicht ran, da ist glaube ich ist da ist ein Herzteil drin. Ähm, nein, nicht über den Krock. Sage den Baum. Und der ist jetzt auch wieder total happy und so. Und jetzt kann ich auch noch dich fotografieren. Ich, du fehlst mir nämlich noch in meiner Liste. Dum, dum. Ich bin jetzt noch, ich weiß gar nicht, wo wir noch hin können. Dum, dum. So. Dann müssen wir als nächstes nach, ähm, Niemandsland, das ist, wo war das? Hier, hier Rockies Land. Das heißt, ich nehme mal wahrscheinlich wieder ähm, den Kanon des Sturms. Dum, dum. Ja, nehme nehm ich mal Turm der Götter. Warum nicht? Dum. So, hier müsste auch irgendwo noch irgendwo ein Schatz sein, glaube ich. Eine Schatzkarte, aber das ist, glaube ich, ist gerade irrelevant, weil wir jetzt erstmal hier zum Niemandsland gehen, bzw. inzwischen zum Land. Warum nicht? Kann man ja mal machen. Ist auch ganz schön. Und die Zeit läuft runter, wie war noch was? Ich glaube, ich werde noch den hier machen und dann war es das auf diesem Path. So, ich weiß noch nicht wo hier der croc war weil ich glaube ich habe ich ihn gesehen ich bin mir sicher müssen wir mal schauen wo er sich befindet also schwer sollte er nicht versteckt sein da kommt schon oh, mit ihr link Da hinten ist also. Das war echt schön, das Anwesen hier, muss man sagen. So. Dann noch von dir. Ja, du kriegst nur das Wasser. So, machen wir noch ein Foto von dem Krok hier. Und ja, Leute, ich würde sagen, das war es für diesen Fall von The Legend of Zelda HD. ich ist ab schau Euer Rocky.